Huch, irgendjemand hat mich angeschrieben. Ah, das ist Jono, aber der ist gerade richtig schlecht drauf. Moin Jono, was gibt's denn? Halt dein Maul! Wie Hä? findest du den Server? Hä? Ja, also ich finde, das ist ein richtig cooler und ja beliebter Server. Ja, Verarschen kann ich mich selber. Wenn du bis morgen nicht 100 mehr auf den Server kommst, schmeiß ich dich raus. Nein, das kannst du nicht machen. Aha. Yo Leute, was geht's? playfarmstadt statt und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir ein kleines Experiment, so viele Member wie möglich auf einem Custom Discord Server, den ich hier schon im Hintergrund vorbereitet habe, zu bekommen. Wir werden dabei alle möglichen Tricks anwenden, die es so gibt. Was? Egal wie genial. Wie schnell geht denn das? Unbekannt oder Hobbylos sie auch sind und ich bin am Ende wirklich gespannt wie viele Member wir knacken werden. Sollte euch dieses Format gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Es ist wirklich komplett kostenlos und ihr könnt wirklich jederzeit die abonnieren, falls euch der Content auf meinem Kanal nicht mehr gefallen sollte. Und jetzt würde ich sagen, abfahrt! Bevor wir uns in Discord promoten, sollten wir jetzt als erstes noch... Also das kurz so ein bisschen aufpeppeln. Dafür werde ich jetzt einen Freund von mir anschreiben, der das Ganze für mich übernehmen wird. <lacht> One Minheld, folgendes. Ich habe hier für ein Video einen Server vorbereitet, ein bisschen designed, -Well, weil ich will so viele Männer wie möglich auf den Server bekommen. <lacht> Minheld, kannst du nicht einfach ja schreiben? Äh... Also hier so ein bisschen Design mit so einem üblichen Design halt so, aber halt alles auf Englisch. Also so Welcome Chat, Global Chat und so weiter, mit dem sich die Leute jetzt unterhalten können. Vielleicht noch, noch ein Giveaway. Äh, ich gebe dir noch ganz kurz Admin hier, ne? Jetzt sehen wir hier die Entdeckungen und wir sehen, wir brauchen dafür 10.000 Member, damit wir das machen können. Ich sage euch aber, es gibt eine Methode, mit der das viel schneller geht. Und zwar Discord. Discord sollten einige von euch kennen. Entdecke Discord-Server, sagt eigentlich schon alles. Ich kann hier zum Beispiel nach Gaming suchen und sehe jetzt hier jede Menge Discord-Server und so weiter und so fort. Also melden wir uns hier einmal ganz kurz an mit unserem Discord-Account. haben wir den Server hier auch hinzugefügt und gebannt, damit er auch jetzt öffentlich sichtbar ist. Jetzt kann deine Server auch bewerten und das wird dann auch ziemlich nützlich werden. So, als nächstes werden wir jetzt auf ein paar größeren Discord-Servern Werbung für ihn machen. Dafür benutzen wir jetzt den Partner-Bot, der uns den Promoten wird. Das hier ist jetzt der Partner-Bot, der wird uns auf anderen Servern, die auch diesen Bot haben, promoten wir werden uns dabei gegenseitig quasi dann unterstützen haben wir jedenfalls den partnerbot schon mal aktiviert also diese nachricht wird jetzt auf sehr vielen discord servern letztlich kommen wir hoffen einfach mal dass da jetzt ein paar leute drauf joinen so wir haben jetzt durchgehabt und haben jetzt auf jemandem servern werbung gemacht und ihr seid gespannt wie viele member auf unseren server gekommen sind es sind genau einer wir konnten es selber nicht fassen dass einfach nur einer auf dem Server gescheint ist. Und deshalb werden wir jetzt zu Herdrem okay. mitgreifen. Und zwar mit dem Members Plus Bot. Also gehen wir einfach mal auf Members Plus Discord Bots und laden den ein. Ich habe mich da schon ein bisschen schlau gemacht, wie das Ganze funktioniert. Wir gehen in Help. Ah, okay, okay, okay. Also wichtigste müssen wir plus Feind andere Server finden müssen auf die join und bekommen dafür dann Coins. Und Punkt Prices können wir die Preise von membern die wir von unserem Server holen wollen, sehen und dann können wir Member kaufen. Also kann ich jetzt einfach plus Ball machen. Okay, ich sehe, ich habe dann 0,726 Coins. Frag mich, wie man auf diese Anzahl kommt. Plus Feind eingeben. Ah, okay, und jetzt sind hier Server, weil ich auf die joine, bekomme ich dann mehr oder wie? Okay, ich habe jetzt drei Coins. Und jetzt kann ich die dann kaufen. Raufgeladen habe das kann ich mir jetzt auch nicht verstehen. Ich muss einfach mal bei 20 oder wie? 2000 Jahre später. Okay, ich glaube, jetzt ist es gegangen, jetzt muss ich plus Info machen. 14 Leute sollen in was? Wie schnell geht denn das? Die kommen ja alle nacheinander rein. Was wird denn das hier? min halt guck es hier an. Es müssen noch fünf Join. Fünf Join noch was? Da guckst du an im allgemeinen Chat, wie sie alle rein. Also hier kommen jetzt keine mehr. Und jetzt gibt es halt nur noch die Möglichkeit mit Punkt Purchase. Aber da müsste man glaube ich dann echtes Geld zahlen. Es sind jetzt 39 Mitglieder. Wenn wir es jetzt länger machen, werden wir wahrscheinlich auch nochmal mehr Member bekommen. Aber irgendwann ist es wahrscheinlich auch mal zu Ende. Dann braucht man wieder einen neuen Account, weil man dann auf alle möglichen Server gejoint ist. Mit Plus feind finden wir jetzt auch keine Server mehr. Ich habe jetzt hier nochmal einen ähnlichen Bot entdeckt. Der heißt nicht Member Plus, sondern Users Plus. Der ist auch nicht so viele Downloads. Aber ich hole ihn jetzt auch mal auf den Server drauf. Vielleicht bringt er ja was. Es ist eigentlich exakt dasselbe wie der andere Bot. Wie gesagt, ist aber leider sehr schade, dass es hier ziemlich schnell vorbei ist. also man findet hier wirklich nichts mehr. Wenn man genug Coins hat und sich mehr, mehr kauft dann kommen die eigentlich auch relativ schnell. Leider sind sie ja jetzt nicht so aktiv. Hier ist jetzt noch das letzte, was wir heute machen werden, und zwar der OP-Partner Bot. Der soll uns anscheinend auch noch helfen. Ich mache die Video wie immer auf dem Server. Okay, also der OP-Partner ist offline, der geht anscheinend nicht. Das ist jetzt hier wirklich der letzte und zwar ist das Join vor Join. Ich denke der Name sagt schon alles über den Bot. Also der geht jetzt endlich. Ich habe hier fast vier Money. Also hier ist es quasi so, dass ein Coin einem Join entspricht quasi. Also wenn ich einen Discord-Server join, dann bekomme ich hier quasi auch automatisch drei Member dazu. Es sind jetzt schon fast 40 Mitglieder. Also ich habe mich aktuell nicht beschweren. Also mit dem Join for bot geht es jetzt wirklich nicht so schnell. Weil es seitdem niemand mal gejoint ist. Aber ich würde sagen, das waren es dann auch mit den Tricks, weil mehr find man, findet man hier jetzt nicht mehr. Deshalb würde ich jetzt sagen, Leute, das war es jetzt mit diesem Video hier. Äh, Fazit zu den ganzen... Sachen, also direkt mit dem Invite bekommt man einen relativ schlecht Server, eher schneller geht wenn man jetzt so wie ich einen Community Server hat. Ähm, ansonsten es ist es wirklich ratsam, dass man sich einen Bot holt, der man zum Beispiel einen internationalen Server hat, der würde einem dann helfen, muss bei aber auch immer darauf gucken, dass man aktive member hat, weil... Die haben hier jetzt zum Beispiel nicht sehr aktiv Member, also die haben hier jetzt gar nichts in den Chat geschrieben. Ne? Aber es ist auch bedenken dass man auf Sauften Servern ist und so dieses Maximum von 100 Servern sehr schnell erreicht hat. Also man kann auch von diesen Servern auch nicht so einfach runtergehen, aus dem einfachen Grund, dass man dann sehr viele Gold Abzug bekommt. Und trotzdem würde ich sagen, dass es für neue Server eine gute Idee ist. Wenn man aber schon einen einigermaßen großen Server hat, dann würde ich es lieber sein lassen. Mit diesen Worten würde ich mich jetzt von euch verabschieden und würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.